Schon wenn einer der Partner sich dafür einsetzt, dass es beiden Partnern gut geht, dann kann es bereits eine positive Entwicklung in der Beziehung geben. Wenn sich jedoch beide Partner dafür einsetzen, dass es beiden Partnern gut geht, dann muss es fast eine positive Entwicklung in der Beziehung geben.